Wenn man schon einen bestehenden Fragebogen hat und diesen in lime Survey importieren möchte, kann man das tun, statt die Fragen in lime Survey direkt einzugeben. Und in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie das funktioniert. Der erste Schritt dafür ist erstmal eine kleine Umfrage anzulegen und diese Umfrage zu exportieren, damit man dann sieht, wie die Struktur aussieht, um die dann ergänzen zu können mit den Fragen, die man bereits erstellt hat. Dafür gehe ich jetzt folgendermaßen vor. Ich habe hier eine kleine Umfrage erstellt, die einfach nur zwei Fragen enthält und die möchte ich jetzt erstmal exportieren. Dafür gehe ich hier in diese Umfrageübersicht und geht dann hier unter dem Punkt Export auf Tab getrennte Werte TXT Dann wird das Ganze also als Textdatei exportiert. Weitere Informationen übrigens dazu sind hier verlinkt. So, hier wurde jetzt diese Textdatei heruntergeladen. Ich öffne die direkt und die öffnet sich hier in diesem Editor. Man sieht jetzt, dass in dieser Datei viele allgemeine Informationen zu dieser Umfrage hier gespeichert wurden, Format und so weiter. Und was uns jetzt interessiert, sind hier unten die Fragen, wie die gespeichert wurden. Und dann sieht man hier unten, dass zunächst mal hier eine Fragengruppe in dieser Zeile hier gespeichert wurde. Dann in dieser Zeile hier wurde diese erste Frage, die ich angelegt habe, gespeichert. Dann hier in dieser Zeile die nächste Frage mit dem Fragetext. Und dann dazugehörig die verschiedenen Antwortoptionen, die ich bei dieser Frage da angelegt hatte. Und so sieht man also jetzt ungefähr die Struktur, kann sich daran orientieren und kann das Ganze dann ergänzen. In dem Fall will ich jetzt mal noch so eine weitere Frage mit zwei Antwortmöglichkeiten ergänzen. Dafür kopiere ich einfach mal hier diese komplett, diese drei Zeilen, indem ich die markiere und dann darunter nochmal reinkopiere. Und jetzt muss ich das Ganze ein bisschen anpassen. Diese laufende Nummer hier, die setzt sich einfach einen Wert höher für diese Frage. Und ich muss natürlich auch hier den Code der Frage anpassen. Das war ja vorher Q2 und das setze ich dann auf Q3. So, Ansonsten kann ich natürlich hier dann den Fragetext bei Bedarf anpassen und die Antwortoption und so weiter. Und dann kann ich die Datei speichern und dann wieder in Lime Server importieren. Also, um das Ganze jetzt importieren zu können, möchte ich also eine neue Umfrage erstellen. Deshalb gehe ich hier auf den Punkt Umfrage erstellen. Und dann wähle ich hier den Punkt Importieren. Und dann die Datei... Und dann gehe ich hier auf Importieren und sage, gehe zur Umfrage. Und wenn ich mir jetzt das anschaue, dann sehe ich, dass ich also hier diese beiden Fragen habe, die ich vorher schon drin hatte und zusätzlich eben wurde diese Frage hier ergänzt. Und nach dieser Struktur kann man dann eben den Fragebogen dann weiter ergänzen mit allen möglichen weiteren Fragen, die man haben möchte und das Ganze dann importieren. Viel Erfolg bei der Anwendung!